Du Haufer, was hast denn du da? Lass einmal schauen. Ach, Finger weg! Du mit deinen Fettgriffen greifst mir das sicher nicht an, das wäre so teuer. Ja, aber geht bitte, was kann denn das schon gehustet haben? Ach, das ist das lustige Taschenbuch, das der Alexander van der Bellen am Opernball gelesen hat. Das Original, der One and Only. So Opernball ist halt eine fahre Angelegenheit. Die einen lesen lustige Taschenbücher, die anderen trinken Mineralwasser. Wie auch immer. Ich glaube, er hat es zum Beispiel an die Ornella Mutti. Das heißt dann, sie hat es in der Hand gehabt, da ist ja DNA drauf und ich kann sie klonen. Ja, schon recht. Und wo hast du das her? Du, ha! Schau her, da gibt es eine ganz neue App, ganz eine tolle Sache. Da kann man Souvenirs von Politikern kaufen. Da zum Beispiel, das ist der Kontoauszug von Gernot Blümel. Da sieht man perfekt die schwarze Null. Keine Ausgänge, keine Eingänge, <lacht> coole Sache. Ja, absoluter Stillstand. Was für ein Balanceakt. Oh, wie es funkt. Wenn ich nichts einnimmt kann ich nichts ausgeben. Das Diktat der leeren Kassen. Und was kostet sowas? Du, gar nichts. Ein blümlichen Kontoauszug. Kriegst gratis zu jeder Bestellung dazu. Zusammen mit ein paar Türkiser Socken, original im Parlament getragen. Mhm. Gibt's da was von Sebastian Kurz? Sicher. Das zum Beispiel. Was soll denn das darstellen? Das ist ein Vorbild. Ein Vorbild. Laut Beschreibung hat dieses Bild im Vorhaus von Basti's studenten hängen. Und was soll das jetzt sein? Bullen verboten. Das ist eines der Grundmantras in der Kursus Philosophicus. Es bedeutet... Keine Anreize für die soziale Hängematte schaffen. Ah ja, verstehe. Also Verletzte keinesfalls mit der Rettung ins Krankenhaus bringen, weil das könnte nur mehr Verletzte auf die Idee bringen, dass sie sie gratis ins Krankenhaus legen und auf Staatskosten auskurieren. Ebenso mit Einbrechern. Bloß nicht ausforschen, vor Gericht bringen und einsperren, weil das könnte noch mehr Einbrecher auf die Idee bringen, sich in Gefängnissen gratis aushalten zu lassen. Na, super cool. Also vollkommen logisch. Nur Leistung darf sich lohnen. Ne? Genau. Mhm. Schau dir das an. Uh, ist das das, was ich denke, dass es ist? Ja, das ist der Schrederhaufen. Martin hätte ich gern. Wozu? Zusammenbauen kannst du nicht immer. Na, wer weiß, wer weiß. Geh bitte. Außerdem, wer weiß, ob der echt ist. So einen Staubhaufen kann ich da jederzeit organisieren. Warte mal, warte mal, warte mal. Da, bitte. Das ist das Echtheitszertifikat der Firma Reiswolf. Ah, ist das die Pam? Ja. Was, was hat denn der mit Kurz zu tun? <lacht> Das ist seine beste Mitarbeiterin. Jedes Mal, wenn die den Mund aufmacht, dann kriegt der Basti mehr Stimmen. Hm. Na dann, los! Schmeckt das angestanden? Oh, da war immer noch da. Ja. Toi, toi, toi! toi.